Erneuerbare Energien und Fabriken, die CO2-neutral produzieren, dazu künstliche Intelligenz. Für diese Themen haben sich rund 130.000 Besucher interessiert. Das sind zwar weiter deutlich weniger als vor Corona, Aussteller und Messe sind trotzdem zufrieden. 43% Prozent der Besucher, Besucherinnen und Besucher, waren nicht aus Deutschland. Das heißt, das, was wir hier in Deutschland machen, an Transformation, ist ein internationales Thema. Man interessiert sich für uns und jetzt zählt es. Die Botschaft vieler Messeaussteller, eine Industrie ohne Gas, Kohle und Atomstrom ist möglich, mit Wind, Sonne, Wasserstoff und modernen Netzen. Problem, die Planung und Genehmigung dauert aus Sicht der Wirtschaft zu lang. Diesen Zielen stehen aber immer noch diese bürokratischen Hindernisse im Weg. Daran hat sich gar nichts geändert. Das kann man auch nicht erwarten, dass das innerhalb von fünf Tagen Messe so passiert. Die Stimmung ist positiver. Die Belastung durch Bürokratie und Überregulierung, an der müssen wir arbeiten. Das ist das Allerwichtigste, sonst werden die jetzigen Bemühungen eher ein Strohfeuer. Rund 4000 Aussteller haben ihre Produkte gezeigt. Partnerland war in diesem Jahr Indonesien.